So, was trinkt man heute, Rico? Mann eh, Marschall, Junge. Nein, Genau, hier trinken wir heute mal was gesundes, was da die guten Vorsätze und so. Obwohl es ja schon fast Februar. war. Heute trinken wir das gute Joyboy Natural Energy Bier. Das, das ist jetzt ganz neu bei Joyboy. Da gibt es so eine geile äh, Probierpackung zu kaufen bei Joyboy. Zwei verschiedene. Und beim einen ist halt, diese, ich nenne es mal Koffeinbier. Das tritt jetzt quasi in Konkurrenz mit... Wie heißen denn alle? Red Bull und Rockstar und mhm. so. Ist aber halt nicht so zuckerlastig. 100% natürliche Zutaten. Keine Süßstoffe, kein Zuckerzusatz. Das ist dein natürlicher Wachmacher. Am besten Bier und erfrischend minzig. Auch dem Geschmack perfekt als Pre-Workout-Drink oder als Energielieferant in deinem Alltag. Also Kaffeeersatz. War da so viel Koffein drin wie in einem normalen Kaffee? Das Grüne suggeriert erstmal Gesundheit, genauso wie mit äh, dem Blatt und so weiter. Was ist das so für Grün? Nee, also Grün hier auf der Dose ist okay. Genau, auf der Dose ist schon in Ordnung. kann man das Grüne nämlich mit der Dose wegschmeißen. Genau. Aber ansonsten soll ja das Grüne äh, ja, Natur suggerieren, gesund, öko. Also alt wofür die anderen. Ja, aber warte, vier Punkte <lacht> oder was? Du willst gleich auch fräsen. Ja, naja, zwei. Okay. Von Sportlern für Sportler. Oh. Du, ich hab noch vorbereitet. E zeig mal. Nein. Trüb. Trüb gelblich. Golden. Ja, das ist aber. Das dürfen wir trinken. Ich minze, aber. Minze Prost! Okay. Schöner Klang. Das ist die Dose. Hm? Mhm. Schmeckt da wie, wie Spearmann-Kaugummi. Ein bisschen. hat mhm. aber auch irgendwie an Tee. Mhm. Der Zitroni ist auf jeden Fall definitiv dabei. Ja, auf jeden Fall wie Pfefferminztee. Mhm. Extrem pfefferminzig. Mhm. Man schmeckt auf jeden Fall, dass es gesund sein soll. Mhm. <lacht> ja, das schmeckt wie Pfefferminztee mit Zitrone. Ah, oh, oder Zitrone. Mhm. Ja, genauso schmeckt das. Pfefferminztee, ja, vielleicht noch ein bisschen was Süße drin. Und Sprudel. Das riecht süßer als es ist. Also es riecht süßer als es schmeckt. Warte mal so. Ja, besonders süß ist es nicht, stimmt. Hm. Ist ja nicht schlecht. Ja, ist okay. Also als Alternative zum Kaffee ist es schon okay. Hm. Ja, auf jeden Fall. Kann so. man sich schon morgens mal schnell rinprügeln ja. anstelle vom Kaffee? Ja. Das ist auch nicht so süß wie diese andere lumpe sag ich jetzt mal. Naja, Red Bull, Rockstar, diese großen Pullen auch. Ah ja, genau. Vielleicht zieht man sich so hart mal in Zocken. Anstatt so eine Pulle Rockstar. Hm. Ja. Aber ich glaube Rockstar ist, ähm, ist auch eine ganze Ecke günstiger. Hm. nehme ich mal an. Schön. Hm. das Ist ja total toll. 14. Hm. Schön Pfefferminze gesammelt letztes 14. Jahr. 14. Na, Bronze, Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich billiges. Also nee. billig war nee. garantiert nee. nicht. Billig ist es nicht, leider. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Auf jeden Fall eine gute Alternative zu diesen anderen koffeinhaltigen Getränken. Ja, das ja, stimmt. Ja, also wer auf diese auf die anderen Koffeinhaltigen Getränke nicht so steht, der sollte sich äh, das mal reinziehen. Probiert mal aus. Ist gänzlich was anderes. Und wenn ihr sowieso Pfefferminze und Zitrone steht, also dann... Dann äh, zieht es euch mal rein. Da trinkt man als nächstes. Haha. Berliner Pilsener. Da freue ich mich aber schon. Also damit ihr das nächste Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal hier abonnieren. Und ihr könnt schon mal euer Kommentar zum Berliner Pilsner hier da lassen. Ich bin ja mal gespannt. Total, ein Flitzebogen. Lange nicht mehr getrunken. In der nächsten Folge werde ich herausfinden, warum nicht. Ja. Na? Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, bleibt fein. Ja. Und kippt euch einen ein.